Durch den Fochnitzgraben. Bogen unter allem. Bogen Griesenhofer Abzweigung in den Poseckgraben Links weiter auf Asphalt entlang des Prosek-Baches. Abzweigung beim Wirtshaus Posseg. Links beim Wirtshaus auf Fortstraße. vor dem Hof Salmbacher links den Karrenweg hoch. Dr. aufs Elendseck. zuerst gerade nach Breiteck weiter. Dann auf der kurzen Abfahrt nicht die Abzweigung zur Vorstraße übersehen. Auf der links rechts im Karrenweg zur Verbindung Richtung Schanzatal. Gasthof auf der Schanz Die Wiese am Schanzsattel ganz hinauffahren Gerade hinauffahren. Am oberen Ende der Wiese geht es links auf Schotterstraße weiter. Bei der Gabelung rechts weiter. An der Auffahrt zwischen Teufelstein und Hochbürstling auf rechts im Traktorweg und am scheinbaren Ende des Traktorwegs links durch den Wald zum Kammweg am Heuerberg. Bei der Gabelung links auf grobsteinigen Weg auf den Hochbürstling. Für die meisten eine Schiebestelle. ein Kreuz. Der Windpark Hochbürstling. Der optional zu befahrende Wanderweg parallel zur Straße zum Berggasthof Steinklage.